Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir hier in ähm, Turm der Götter ja, unseren nächsten Gegenstand bekommen. Und zwar den wunderschönen ähm, Heroenbogen. Und wir haben noch eine Schatzkarte gefunden und so. Ja, und wir sind jetzt schon zumindest, ja, vielleicht noch nicht die Hälfte. Oh, wobei, können doch schon die Hälfte sein. Also haben wir schon auf einiges hinter uns. Und da muss ich sogar nochmal lang, weil da war noch ein Auge... Mindestens eine Karte und ich erinnere mich, da war ein Auge. Was ist das für ein Ding? Der war eben noch nicht da. beim im letzten Part eher gesagt. Oh fuck. Fuck. Mach ich wurde von auf jeden Fall. So, der passt. Komm her klappt das nicht? Ah doch, jetzt hat geklappt. Es droppt er was oh, der droppt ganz viel Mana. Okay, das will ich haben, auch wenn ihr ganz blöde Schleim sind und ich jetzt keinen Bock habe, mein Bummerang rauszuholen um die zu paralysieren. <lacht> Sorry, Leute. Ja. Ist schwer. Warte. So. Und er fährt eine Plattform raus. Ja, wie komme ich da hoch? Ah, die fährt selbst hoch. Okay. So, Bomben. in dem Raum hier müsste nämlich noch eine Schatz zu sein. Oh mein Gott. Das sieht auch noch ein Bossfight aus. Um. Und euch brauche ich sogar auch Ach du Scheiße, ich habe ein bisschen Angst Wie besiege ich euch? Oh, ich glaube ich muss Bombe reinwerfen, oder? Hm. Ja, der lässt sogar Bomben Der droppt sogar Bomben Ja Wenn die Gegner sogar Bomben droppen Dann muss es auf jeden Fall eine Bombe sein So, weg mit ihr, alter Weg! Keine Ahnung, ob ich jemals noch wiedersehen werde. Meine Schüsse auch wieder fast voll, muss ich sagen. Aber jetzt nur kann man ja immer noch ein, zwei Bilder löschen, denke ich. So, Was habe ich denn vielleicht für Bilder? Oh, das kann ich aufnehmen. Ähm ja, Terry oder Mäuse oder den hier kann ich immer löschen und den Schleim natürlich auch. Das ist hier drin wahrscheinlich eine Schatzkarte wieder. Ne, ein Glücksamulett. Wow, okay. War jetzt ein bisschen unnötig, dass ich hier reingegangen bin. Aber zumindest habe ich diese Gegner fotografiert. Vielleicht sieht man die auch nur hier. Könnte auch sein. Wer weiß. Man weiß es ja nicht. Wir haben noch einiges vor uns. Äh. Oh Mann, das war dumm. Ich spawn, ich spawn sowieso hier. Oh, Alter. Speedrun Tricks mit Rocky. Und ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung gehe. Ja, tue ich. So. Bis hierher haben wir alles gereinigt vom Tempel. Und das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Wofür wir die beiden Statuen brauchten, die wir so kontrolliert haben. Fledermäuse. Habe ich Fledermäuse? Oh, die habe ich, glaube ich, abgegeben, oder? Könnte es sein, dass ich auch abgeben habe. Na. Oh, schön. Ja, falls ich das schon habe, dann kann ich es ja immer noch löschen. Und gerade so an die Fledermäuse die kann man immer noch fotografieren. Hm. Äh, Hä? In dem Raum geht es irgendwie nach links. Ah, so, dann muss ich eine Bombe für reinschmeißen. Okay. Hm. Okay, jetzt bin ich im Wasser. Egal, dann gehe ich halt hier rein. Hier sind nämlich auch noch zwei Schatztruhen. Eine links, eine rechts. Und ich sehe Augen. Oh. Und du hast irgendwas fallen lassen. Ich weiß es nicht, was es war. Die Frage ist, oh, eine schaffst du schon mal auf. Vielleicht kriege ich eine, wenn ich alle Dinger aktiviere. Ah ne, die Plattform bewegt sich dann aber. Okay. So. Dann komme ich schon mal zur ersten Schatztruhe hier. Hm. Was ist hier drin? Ein kleiner Schuss, okay, die ist auf jeden Fall wichtig, die Truhe. Okay, und den... Okay, den kann ich jetzt hier noch nicht treffen, aber da ist noch ein Auge. Okay. Hm. Ha, ah, das ist schwer, den zu, den zu zielen. Gerade mit dem Controller. Ich glaube, am Gamepad hat, hat man nämlich den Gyro-Sensor. Als ob das nicht reicht. So. Jetzt kann man auch hier drauf. Ach, weg mit dir. Äh, muss ich hier wieder eine Bombe setzen, oder was? Ich mach's mal. Oh, da ist da ist noch ein Auge. Das muss ich anscheinend noch zuerst treffen. Ja, ich muss alle Augen treffen beziehungsweise die anderen beiden. Vielleicht muss ich auch nur das eine Auge treffen. Ich weiß nicht, aber ich muss zumindest die anderen beiden Augen treffen, um überhaupt nach hier zu kommen. wirklich ja, habe ich das Auge noch gesehen. Aber wenn es keine Bombe war. Außerdem war mir nur bekannt, dass die Tingle-Statuen-Bomben äh, Tingle nur so aufgehen. Glaube ich. Hm. Ja, irgendwann müssen wir auf jeden Fall ganz viel Backtracking machen. Und ganz viel Sidequests, Dafür ist Wind Waker ja bekannt. Es soll gar nicht so lange Zelda sein. Äh, von der Spieldauer her. Aber wenn es dann zu den äh, kleinen. Äh, Zeitquests geht, dann soll es richtig lang sein. Und das war vielleicht sogar schlau, weil ich so am Anfang des Raumes wieder bin. So. Jetzt muss man noch hier eine Bombe hinwerfen. Komm, lass mich... Lass mich doch einfach hochklettern. Nein. Oh. Ja, was soll ich denn machen? So, link bitte nicht so komisch dich lenken lassen. Oh, Mann. Okay. Okay, du bist im Wasser und stirbst nicht. Toll. Aber ich kann auch nichts machen. Oh, komm, lass mich doch einmal hoch. Oder zumindest, dass ich die einmal anvisieren kann. Komm, ich brauch dich. Okay, dann muss ich es halt. Normal probieren. Es ja, geht niemals. Das ist doch scheiße. Ja, jetzt, wo ich hier bin. Komm schon. Endlich. Ja, okay. Kein Bock auf mich. Ähm. So. Ich muss nämlich eine... Wobei. Ja, wenn ich das Ding so stelle, sollte das passen. Ich halt runter. Da ist ein erst könnte ich auch ganz gut machen, aber naja Okay, dann werde ich halt jetzt in der Nähe sein. Ja, das war nichts. Also zumindest ist der Raum jetzt bombenfrei, gegner äh, gegnerfrei. Aber da muss ich ganz klar eine Bombe reinschmeißen. Das ist da bin ich mir recht sicher. Ja. Hm. Müssen wir mal schauen. Hier ist nämlich auch noch eine Truhe. Da ist jetzt ja zwei Schatzkarten angeblich pro Tempel geben soll. Denke ich mal, dass hier die zweite ist. Und hier ist schon wieder dieser Gegner. Okay. Info. Dieser ist, muss soll den Wind symbolisieren. Soll ich hier das Lied des Windes spielen? Ähm, um, okay. Ich spiele es jetzt einfach mal. Ich gehe mal davon aus. Und ja, das ist genau das, was ich machen soll. Und jetzt leben wahrscheinlich die Gegner, ja. Das war klar. Komm schon. Mach deinen Mund auf. Hier eine Bombe. So, weg mit hier. Was hast du? Oh, du hast ganz viel geilen Scheiß. So, Wobei ich sowieso voll bin mit Bomben und Pfeilen. So, aber oh, jetzt wieder damit voll und wieder ein bisschen Geld. So, und das ist wieder eine goldene Schatztruhe oder so. Oder golden. Ja, eine große Schatztruhe. Yay, eine Schatzkarte. Okay. Gibt es echt zwei Schatzkarten pro Tempel? Und die habe ich auch. Und... Es gibt noch eine Truhe und das ist dann wohl die mit dem großen Boski. Das ist schon mal erfreulich. Ich hoffe mal, dass die Federmäuse nicht da sind. Ne, sind sie nicht. So, die Plattform funktioniert so, dass wenn ich drüber gehe, dass sie sich ausgleichen. Aber ich muss höher. Ich muss wahrscheinlich einfach auf eine Plattform zwei von den Statuen packen. Geh mal davon aus, dass Link einfach mal eine Statue wiegt. Wäre ich ich zumindest wundern, wenn die das anders machen würden. Ja, toll. Rätsel auf jeden Fall gelöst. Sprungfähigkeiten fehlen aber noch. <lacht> ist auch noch so ein Problem für Link. Da muss ich den vielleicht sogar... Nee, das reicht schon aus. Was ist hier drin? Ich brauche eigentlich nur noch Geld. So, hier brauche ich mal einen kleinen Schlüssel. Äh Was ist das? Das ist Licht. Was soll ich denn hier machen? Oh, hier ist ein Ding. Kann ich vielleicht... Ich kann auch bestimmt... Warte, ich kann doch sicherlich die Sonate des Puppenspielers spielen. Bin ich mir doch sicher. Niemand ist in der Nähe. Ich gehe nochmal näher ran. Ich, muss ich erstmal Hey sagen? So vielleicht? Und vielleicht muss ich auch hier oben drauf sagen. Vielleicht jetzt spielen, ich weiß es nicht. Probieren wir es mal. Aber es muss ja was damit zu tun haben. Das ist auch kein Block zum Verschieben. probier es noch muss auch funktionieren auch oh, kein hey okay. ähm. warum warum funktioniert das nicht kann ich eventuell was anderes machen ähm. was habe ich vielleicht noch für irgendwie items kann ist hier vielleicht ein ding Ne. Schnell genug geht das auch nicht. Ich bin noch mal raus, vielleicht muss ich was ändern. Kann ich oder warte, ich könnte doch theoretisch eigentlich eine Plattform ein Ding mit nehmen, oder? Ja, das wird sogar geben von den Dingern. Okay. Dann probiere ich das eben aus. Dann brauche ich aber auf jeden Fall drei. So, aber wir wegen zwei. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein. Kann ich den werfen? Kann ich doch bestimmt werfen oder? Komm schon, das würde ich ausprobieren. Ne, es geht nicht. Hm. Gute Frage, was ich hier machen soll. Aber der Part ist auch eigentlich schon vorbei. Deshalb würde ich sagen, mach ich dann hier im nächsten Part weiter. Im nächsten Mal sollte dann noch der ganze Tempel durch sein. Wir haben recht wenig geschafft, leider, aber naja, der Anschluss ist dann auch vorbei. Und ähm, ja, ich danke euch schon mal vielmals fürs Zuschauen. Ich schalte das Mal wieder ein hier bei der Lennon-Stelle der Wind HD. Nächstes Mal geht es dann hier weiter im Turm der Götter. Und ich sag, bis dann und ciao, euer Rocky.